oder Bildschirmzeit Pausen festlegen. Du hältst dann jeweils eine Erinnerung von TikTok, wenn diese Zeiten oder Pausen erreicht sind. Öffne doch gleich mal deine Einstellungen bei TikTok und passe deine Privatsphäre an.